Kommentare in Writer, LibreOffice 7.3. Wählen Sie Einfügen Kommentar oder verwenden Sie STRG plus Alt C zum Einfügen eines Kommentars. Dieser wird an der aktuellen Position des Cursors verankert. Ein farbiges Kommentarfeld wird am rechten Seitenrand angezeigt, in dem der Kommentartext eingegeben werden kann. Eine Linie verbindet den Anker mit dem Kommentarfeld. Kommentare bearbeiten Das Kommentarfeld enthält eine Schaltfläche mit einem Abwärtspfeil. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um ein Menü mit Befehlen für die Kommentarverwaltung zu öffnen. Von Kommentar zu Kommentar in Textdokumenten navigieren. Wenn sich der Cursor innerhalb eines Kommentars befindet, können Sie STRG plus Alt plus Bild nach unten drücken, um zum nächsten Kommentar zu springen. Sie können auch STRG plus Alt plus Bild nach oben drücken, um zum vorherigen Kommentar zu gelangen.